Viele Menschen fragen uns, wieso sollte das Jobcenter denn nicht sanktionieren dürfen? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zunächst eine andere Frage klären, nämlich Was ist ein Jobcenter überhaupt? In der Regel sind Jobcenter eine gemeinnützige Einrichtung des jeweiligen Bezirksamtes und der Agentur für Arbeit. Und was tut die Bundesagentur für Arbeit laut eigener Aussage? Die Bundesagentur für Arbeit erfüllt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen und Institutionen umfassende Dienstleistungsaufgaben für den Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Die gemeinsame Aufgabe beider Einrichtungen ist laut eigenen Angaben in gemeinsamer Trägerschaft Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch, dem SGB II, zu erbringen. Und was bedeutet das? Artikel 1 des zweiten Sozialgesetzbuches lautet, die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Noch einfacher erklärt, ein Jobcenter hat die Aufgabe, den Leistungsberechtigten ein Leben in Würde zu ermöglichen. Es hat nicht die Aufgabe, Menschen in Beschäftigungen zu zwingen, die sie nicht annehmen möchten. Diese Aufgabe hat niemand. Völlig egal, warum denn... Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Was ist das Jobcenter also? Ein Service. Darum. Darum finden wir, dass Jobcenter keine Sanktionen verhängen dürfen. Darum hilf uns bitte. Mehr über Sanktionsfrei erfährst du unter www.sanktionsfrei.de oder unter startnext.de slash sanktionsfrei.